Silbereisen Sternchen 40 feierte am vergangenen Samstag das Adventsfest der 100 000, 000, Lichter. Wie immer konnte er sich die ganz großen Namen für seine TV-Show sichern. Helene Fischer Sternchen 37 war zwar offiziell nie angekündigt gewesen. Trotzdem hatten einige Schlager-Sternchen-Fans gehofft, dass sie als Überraschungsgast auftreten wird. Doch nach dreieinhalb Stunden feinster Schunkelunterhaltung endete die Weihnachtsshow ohne einen Auftritt von Helene Fischer. Jetzt herrscht schlechte Stimmung bei den Fans und der Sender sieht sich nun in Erklärungsnot. Schlager bei Florian Silbereisen weihnachtet es sehr ohne Helene Fischer. Am vergangenen Samstag, 27. November 2021 flimmerte die Die Schlagersause von Florian Silbereisen, alle Informationen über den Moderator Sternchen, über die deutschen und österreichischen TV-Bildschirme. Zu Weihnachten lässt sich Flori natürlich nicht lumpen und lädt sich das Ruhesu Who der Branche ein. Matthias Reim und die schwangere Christin Stark, Roland Kaiser, Andrea Berg standen auf der Bühne. Es waren zwar keine Fans vor Ort, trotzdem kam feierliche Stimmung auf. Extra Tipp. Komm Sternchen von Ippen. Media berichtet. Es wurde geschunkelt, gelacht, geweint und sogar das Christkind war bei Florian Silbereisen zu Gast. Nur eine fehlte. Helene Fischer, alle Infos zur Schlagersängerin Sternchen. Die schlager stand zwar nicht auf der Gästeliste, doch Floris TV-Shows, das sind die größten Schlagershows im deutschen Fernsehen Sternchen, sind für ihre Überraschungen bekannt. Fans hatten gehofft, dass Helene sich beim Adventsfest der 100.000 Lichter blicken lässt, immerhin sie ihre Medienpause nun offiziell beendet und war zuletzt immer öfters im tv shows zu sehen. Doch am Samstag warteten die Fans vergeblich auf einen Auftritt der Schlagersängerin und waren dementsprechend enttäuscht. Jetzt erklärt der Sender Helenes Fehlen. Helene Fischer, die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten Sternchen, glänzte schon Ende Oktober beim Schlagerboom mit ihrer Abwesenheit. Daher war die Hoffnung der Fans groß, dass sie sich nun beim Adventsfest der 100.000 Lichter blicken lässt. Doch Fehlanzeige! Will sie sich von klassischen Schlagerformaten entfernen oder hatte sie einfach keine Zeit? Weder noch. Helene Fischer war schlichtweg nie eingeladen, wie der Sender nun klarstellt. Helene Fischer war in diesem Jahr für die Show nicht eingeplant, so der MDR gegenüber, Watson. Doch von Senderseite wäre man... Offen dafür, dass sie bald wieder dabei sein wird. Da sind wir gespannt, ob Helene Fischer bei der nächsten großen Schlagershow von Florian Silbereisen wieder auf der Bühne steht. Sternchenextratipp.com ist ein Angebot von Ippen. Media Sul, Florian Silbereisen Sternchen 40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 Sternchen ist ein Angebot von Ippen Media.